Dann kommen wir zu den restlichen Beschlussempfehlungen. Drucksache 20 3630 Wer stimmt zu? Das ist das ganze Haus. Dann stimmt auch keiner dagegen. Dann ist das einstimmig angenommen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 62. Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wirtschaft, Energie usw. So Drucksache 20 zu Drucksache 20 203000. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, FDP, AfD. Wer enthält sich? DIE LINKE und die Frau Kollegin Walter dann so zugestimmt. 63. Beschlussempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses Planungssicherheit für Schulen schaffen, Drucksache 20-3635 zu 20 203526. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE. Wer enthält sich? Frau Kollegin Walter, was war das? Zustimmung? Dann ist dies so beschlossen. Dann 64, Empfehlung Kulturpolitischer Ausschuss, Schule in der neuen Normalität. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, Frau Kollegin Walter. Wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die AfD. Dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 65. Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses, polizeiliches Fehlverhalten, Gewalt und so weiter. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linke, die SPD, die AfD. Wer enthält sich? Die FDP und Frau Kollegin Walter hatte zugestimmt. Gut. Dann so, also so beschlossen. Oder? Dann 66 Beschlussempfehlung Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses. Entschließungsantrag Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Schutz von Frauen und Kindern usw. Und so wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, DIE LINKE und AfD. Und wer und die Frau Kollegin Walter. Und wer enthält sich? Die FDP. Dann ist das so beschlossen. Tagesordnungspunkt 67, Sozialausschuss, Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag der FDP, Aboskandal aufklären. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, AfD. Wer ist dagegen? Die FDP, und DIE LINKE und die Frau Kollegin Walde. Dann ist das so beschlossen? 68. Beschlussempfehlung Empfehlung Der Sozialpolitischen Ausschusses, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU und GRÜNEN, Aufklärung des AWO-Skandals in Frankfurt. Wer stimmt zu? Das ist jetzt 68. Vorher war es 67 danach kommt es 90. Tagesordnungspunkt 68. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE, FDP, AfD. Und wer enthält sich? Die Frau Kollegin Walter, dann so angenommen. Tagesordnungspunkt 69. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Auch AWO-Skandal. Wer stimmt zu? CDU. SPD, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, DIE LINKE, die FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Frau Kollegin Walde, was macht ihr? Was macht die AfD? Nicht Beteiligung oder was? Bei Nichtbeteiligung? Ja, jetzt sagen mal was, Dr. Grobe. Also wir lehnen ab. Das war ein Fehler von unserer so, Gut. Also, die AfD hat abgelehnt, dann ist das so beschlossen. Da Tagesordnungspunkt 70. Rechtspolitischer Ausschuss, Korruptionsskandal, restlos aufklären. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die AfD, die FDP und die Frau Kollegin Walther. So beschlossen. 71. Bitte. Dann macht die Tür mal zu. Da sieht man es besser. Ja. Gut, also die Frau Walter hat sich nicht beteiligt wird, wird, hier zugerufen. Gehen Wir mal davon aus, dass es so ist. Tagesordnungspunkt 71. Rechtspolitischer Ausschuss, Vertrauen in einen verlässlichen Rechtsstaat. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linke, die FDP. Wer enthält sich? Die AfD. Und die Frau Kollegin Walder ist nicht da. Dann 72. Beschlussempfehlung des Rechtspolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag FDP, Vertrauen und Justiz stärken. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? SPD und FDP. Wer enthält sich? DIE LINKE und die AfD. Damit dieser Mehrheit beschlossen. 80. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses. Entschließungsantrag der CDU, BÜNDNIS 90 der GRÜNEN, der der Kommunen. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Wer ist dagegen? SPD, LINKE, AFD, Wer enthält sich? Die FDP dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 81 Beschlussempfehlung, Haushaltsausschuss, dringlicher Antrag der Freien Demokraten von schnellen, belastbaren Vorgaben der Landesregierung und so weiter. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Wer ist dagegen? SPD, die LINKE und die FDP, Wer enthält sich? Die AFD. So beschlossen. So, dann hätten wir die Abstimmungen gemacht. Wir hätten jetzt noch Ausschüsse im Anschluss an die Plenarsitzung Tag der Innenausschuss im Sitzungsraum 501 a. und 30 Minuten nach Ende der Plenarsitzung tagt der Kulturpolitische Ausschuss und der Sozialpolitische Ausschuss gemeinsam im Plenarsaal. Wir wären damit am Ende der Sitzung. Meine Damen und Herren, morgen früh sind Sie erneut wieder herzlich eingeladen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.